Bei der nächsten heftigen Auseinandersetzung mit Ihrem Partner, stellen Sie sich vor, was Sie sehen würden, wenn Sie jetzt in den Spiegel schauen würden. Denn das ist, was Ihr Partner gerade sieht. Das ist, auf was er in diesem Moment reagiert. Wenn Sie einen kooperativen Partner wollen, dann könnte es nützlich sein, ihm einen anderen Anblick von Ihnen anzubieten.